Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch, wie ihr einen ganz, ganz leckeren Cashew Dill Käse machen könnt, aus eben, wie ihr schon hört, Cashew Nüssen, dazu nehme ich Cashew Bruch und eben frischem Dill. Und was ihr dafür braucht, seht ihr alles am Ende des Videos, da könnt ihr das Rezept dann runterladen und jetzt zeige ich euch erstmal, wie schnell und wie einfach es gemacht wird. Der Cashew-Dill-Käse ist nun fertig. Ihr habt es gerade gesehen. So sieht er dann aus. Ist richtig gut schnittfest. Könnt ihr also auch wirklich gut mitarbeiten, belegen, was auch immer ihr damit machen möchtet. Also, wie schon anfangs gesagt, Rezept und Zutaten findet ihr wie immer unter www.veganik.de. Dort guckt in die Mitte, scrollt runter und dann seht ihr da den eigenen Gratis-E-Book-Bereich. Und bei Fragen an mich, Rückmeldungen, Infos, was auch immer, schreibt mir gerne eine E-Mail an Markus.de veganikde dann war es für heute viel spaß beim nachmachen und vor allen dingen auch beim essen dann anschließend und dann bis zum nächsten video tschüss